Eine aktuelle Studie zeigt, dass sich der deutsche Staat rund 100 Milliarden Euro entgehen lässt, weil er Krisengewinner, die in den aktuellen Krisen verdammt gut verdient haben, nicht anständig besteuert. Mit einer sogenannten Übergewinnsteuer, die übrigens andere europäische Länder bereits erfolgreich eingeführt haben, könnte man diese Krisengewinne tatsächlich abschöpfen. In diesem Video zeige ich euch, wer die Krisengewinner sind. Und dass diese Konzerne oft deutlich weniger Steuern zahlen, prozentual gesehen, als der deutsche Durchschnittsarbeitnehmer. Bevor wir aber zu den großen Krisengewinnern kommen, stellt sich natürlich die Frage, was ist denn ein Übergewinn bzw. wie sieht eine Übergewinnsteuer aus? Da gibt es leider keine eindeutige Antwort. Aber, ich habe es ja bereits erwähnt, einige Länder, gerade in Europa, haben diese Übergewinnsteuer bereits eingeführt. Sie haben sich beispielsweise die Gewinne der Konzerne in den letzten Jahren angeschaut und haben gesehen, okay, da sind aber die Gewinne deutlich gestiegen in den letzten Jahren, um so und so viel Prozent. Und dann hat man einfach gesagt, okay, wenn dein Gewinn oder auch zum Teil haben sie gesagt, wenn dein Umsatz so viel höher ist als letztes Jahr, dann musst du auf den Betrag, der darüber hinausgeht, Steuern zahlen. Man kann sich also beispielsweise anschauen, wie viel Gewinne hat ein Unternehmen vor einer Krise verzeichnet und wie viel hat es während einer Krise verzeichnet. Und wenn daraus deutlich mehr resultiert, also in der Krisenzeit deutlich höhere Gewinne entstanden sind, dann kann man sagen, okay, hier gibt es eindeutig Übergewinne, die mit der Krise zusammenhängen und diese müssen wir abschöpfen, denn die Bevölkerung leidet ja auch oft unter hohen Preisen exakt dieser Unternehmen, die dadurch Gewinne machen. Wenn wir uns aktuelle Gewinne großer Konzerne anschauen, dann sind es definitiv Öl- und Gaskonzerne, die die größten Gewinne zu verzeichnen haben. Und jetzt nenne ich euch Zahlen, die werden euch die Socken ausziehen. In Saudi-Arabien wird Öl gefördert für etwa 3 Dollar pro Barrel. Das sind 159 Liter. Und diese 159 Liter gehen gerade für 93 Dollar auf den Markt, also über die Ladentheke. 3 Dollar Produktion. 93 Dollar Verkauf. Das an sich ist schon ein relativ hoher Ölpreis, aber was die einzelnen Konzerne dann beispielsweise an der Tankstelle daraus machen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und dann wundert es natürlich keinen mehr, wenn der größte Ölkonzern in Europa, Shell, die Gewinne im zweiten Quartal 2022 im Vergleich zum Jahr davor verfünffacht hat. Jetzt werden manche von euch sagen, na gut, es ist Krisenzeit, Angebot und Nachfrage, die bestimmenden Preise, was soll man da machen? Falsch. Mit Angebot und Nachfrage hat das überhaupt nichts zu tun. Im Wesentlichen wird nicht mehr und nicht weniger Öl gefördert als vor beispielsweise dem Ukraine-Krieg oder vor Corona. Wir haben keine Ölknappheit, wir haben keine Treibstoffknappheit. Was wir aber sehen können ist, dass beispielsweise der Ölpreis auch Spekulationen ausgesetzt ist. Und diese Spekulationen treiben Preise in die Höhe. Und natürlich kann sich im Prinzip auch jeder Ölkonzern an der Zapfsäule bedienen, wie er möchte. Der nächste große Krisengewinner ist selbstverständlich die Pharmabranche. Hier habe ich einfach mal ein gutes deutsches Beispiel für euch, nämlich Biontech. Biontech hat mit seinem Impfstoff in der Corona-Krise bisher 18,8 Milliarden Euro erlöst. Die Kosten für den Impfstoff betrugen aber bisher nur rund 2,9 Milliarden Euro. Nach Steuern machte das Unternehmen also einen Gewinn von rund 10,3 Milliarden Euro. Unter Pfizer und BioNTech zusammenarbeiten, konnte Pfizer seinen Gewinn verdreifachen, nämlich auf 21,4 Milliarden Euro. Und ich habe es ja schon angedeutet, wenn jemand in der Krisenzeit seinen Gewinn vervielfacht, und darum geht es ja eigentlich auch bei der Übergewinnsteuer, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann muss ja irgendjemand darunter leiden. Also leidet die Bevölkerung darunter, wenn jemand in der Krisenzeit überproportional viele Gewinne macht. Und das sehen wir ja ganz einfach daran, dass uns voraussichtlich für nächstes Jahr 17 Milliarden Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung fehlen. Und jetzt komme ich noch zu einem weiteren Punkt, den ich bereits angesprochen habe, nämlich die Steuern. Ihr zahlt deutlich mehr Steuern als so große Konzerne und das zeige ich euch jetzt. Pfizer zahlte nämlich zuletzt in Steueroasen global gesehen gerade einmal 6% Steuern auf seine Gewinne. Eigentlich hat man 2021 eine globale Mindeststeuer vereinbart von 15%. Würde Pfizer diese 15% zahlen müssen, müssten sie jetzt noch rund 1,6 Milliarden Euro nachzahlen. Biontech hat bisher, so wie es aussieht, keine Steuerschlupflöcher genutzt, aber es ist etwas anderes saudummes passiert. Der Hauptsitz von Biontech befindet sich in Mainz und dort hat die Politik tatsächlich aufgrund dieser hohen Gewinne von Biontech die Gewerbesteuer reduziert. Und zwar um 4,5 Prozentpunkte. Das heißt, jetzt zahlen dort alle weniger Gewerbesteuer, was natürlich dazu führt, dass weniger Geld im Staats- oder Landessäckel landet. Und da frage ich mich schon, wie kann man eigentlich so, so dreist und so dumm sein und so offensichtlich Politik für Konzerne machen, ähm, als ob wir hier in Geld schwimmen würden. Und das ist halt das Perverse und Kranke daran. Ihr und ich, wir werden alle geschröpft, jeder Arbeitnehmer muss deutlich mehr Steuern zahlen als die meisten großen Konzerne da draußen, gerade diese weltweit agierenden Konzerne. Das ist krass, wenn man daran denkt, dass Pfizer irgendwie global 6% Steuern zahlt, während hier Arbeitnehmer prozentual gesehen mehr Steuern zahlen, wenn sie 2000 Euro brutto verdienen. Die nächsten Krisengewinner sind definitiv Digitalkonzerne, also beispielsweise Netflix, Amazon, Google, Apple und so weiter. Wir wissen, alle Streaming war beispielsweise ein großes Thema während der Corona-Krise und den Lockdowns. Da haben die Unternehmen natürlich mehr Abonnenten bekommen und mehr Gewinn gemacht. Und so wurde auch hier übermäßig an der Krise, an den Krisenzeiten profitiert. Nochmal, ihr zahlt deutlich mehr Steuern als diese großen Konzerne, die ich gerade genannt habe. Ein Beispiel Amazon. Im Jahr 2021 hat Amazon global im Schnitt nur 12,6% Steuern gezahlt. 12,6%. 12,6% Lohnsteuer fände ich auch richtig geil. Und diese 12,6% liegen ja schon wieder unter dieser Mindeststeuer von 15%. Prozent. Und was das Verrückteste ist, was ich mir auch nicht so ganz erklären kann, vielleicht könnt ihr mir da ja weiterhelfen, wir haben ja sogar Steueroasen innerhalb der EU, innerhalb Europas. Wir haben Irland, wir haben Luxemburg, wir haben Malta. Dort lassen ja Unternehmen wie Amazon, Apple und Co sich versteuern. Aber wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wir innerhalb Europas auf Geld verzichten und diese Unternehmen dort ihre Gewinne versteuern lassen und nicht in den Ländern, in denen die Gewinne gemacht werden? Denn das ist ja dieses riesige Problem. Hätten wir tatsächlich Gesetze, würden wir es schaffen, dass die Gewinne dort versteuert werden und zwar gut, richtig hoch versteuert werden, wo die Gewinne auch erzielt werden, dann hätten wir diese großen Probleme gar nicht. Und nochmal, ich stelle mir wirklich die Frage, wie kann das sein? Warum lässt man so etwas zu? Hat man die Befürchtung, dass die Unternehmen sonst Europa verlassen? Das wird ja niemals passieren, das ist ja absoluter Unfug. Nur weil man vielleicht ein paar Millionen oder ein paar Milliarden weniger macht, weil man in, entsprechenden, in den entsprechenden Ländern versteuert, ähm, werden die ja nicht einen riesigen Markt wie die EU verlassen. Das ist Unsinn. Also warum lässt man sowas zu? Das verstehe ich nicht ganz. Der nächste Krisengewinner, die Finanzbranche. Im Prinzip sind sie ja immer Krisengewinner. Egal, was für einen Mist sie bauen, denken wir nur an Anfang 2000er oder 2010er Jahre. Sie werden ja immer irgendwie unterstützt vom Staat, ihnen wird immer wieder geholfen. Wir haben Banken gerettet in den letzten Jahrzehnten, noch und nöcher. Wir haben immer wieder irgendwelche großen Rettungspakete geschnürt und die Zentralbanken sind den Finanzinstituten immer wieder entgegengekommen. Und so hat die Finanzbranche im Jahr 2020 einen Gewinn von, haltet euch fest, rund 770 Milliarden Euro erwirtschaftet. Besonders gut geht es momentan der Deutschen Bank. Die hat ihren Gewinn von 2020 auf 2021 mehr als verdreifacht. Von rund einer Milliarde ging es auf rund 3,4 Milliarden Euro. Und auch hier sehr praktisch für die Deutsche Bank, rund ein Viertel des Gewinns wurde im Ausland versteuert mit unter 15%. Der nächste Krisengewinner, die Automobilbranche. Und da ist etwas sehr Merkwürdiges passiert. Während der Corona-Krise und den größeren Lockdowns gab es Lieferengpässe bzw. auch stillstehende Bänder. Es wurde also nichts produziert. Wie kann es denn dann sein, dass beispielsweise Mercedes und andere große deutsche Automobilkonzerne ihren Gewinn vervielfacht haben im Jahr 2021 und zum Teil die größten Dividenden ever ausgeschüttet haben? Naja, ganz einfach. Der Sozialstaat macht es auch für die Unternehmen möglich. Durch das Kurzarbeitergeld konnten sich die Unternehmen im Prinzip über diese Zeiten retten und so gute Gewinne verbuchen, trotz eines geringeren Absatzes. Und das ist im Prinzip schon richtig krank und pervers, was wir hier treiben, dass wir milliardenschwere Konzerne retten, die ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten saugut verdient haben. Die hätten ja in dieser Zeit gut was zurücklegen können, exakt für diese Zeiten aber dazu gibt es immer noch keine entsprechenden Gesetze, keine entsprechenden Regelungen, dass private Konzerne verdammt noch mal gut was zur Seite legen müssen, damit in Krisenzeiten nicht wieder der Staat, also wir alle die Menschen, die tagtäglich schuften gehen müssen, für diese Konzerne gerade stehen müssen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das nicht für eine größere Aufregung sorgt, warum dafür die Menschen oder dagegen die Menschen nicht auf die Straße gehen. Es ist ein Wahnsinn, was wir hier treiben. Es ist ja im Prinzip so, wie man es im Volksmund sagt, ja, die Gewinne werden privatisiert, das heißt, die werden an irgendjemanden in der Welt ausgeschüttet, aber die Verluste, die werden immer wieder verstaatlicht, beziehungsweise sozialisiert im Prinzip alles auf die Bürgerinnen und Bürger verteilt. Würde man politisch dafür sorgen, dass die Unternehmen nicht diese riesigen Dividenden ausschütten, sondern das Geld irgendwo tatsächlich vernünftig anlegen und sicherstellen, dass es dort auch sicher ist und bleibt, dann könnten sie in Krisenzeiten ja genau auf dieses Geld ähm, zugreifen. Das heißt doch immer wieder, der freie Markt der regelt alles. Dann soll doch der freie Markt regeln, verdammt nochmal. Der nächste große Krisengewinner, die Immobilienbranche. Und da zieht es mir echt die Socken aus, da muss ich euch das Beispiel von Vonovia vorlesen bzw. näher bringen. Das ist einfach Wahnsinn, äh, was die treiben. Und zwar stiegen die Mieten bei Vonovia 2020 um 2,2%. Natürlich will man noch mehr Kohle machen, damit man noch mehr ausschütten kann an Aktionäre. Also hat man die Mieten 2021 dann nochmal angehoben um 3,3%. Im Schnitt betragen die Mieteinnahmen bei Vonovia bei einer durchschnittlichen deutschen Wohnung rund 5.500 Euro im Jahr. Jetzt haltet euch aber fest, von diesen 5.500 Euro gingen 2021 rund 2.800 Euro an die Aktionäre. Das heißt, mehr als die Hälfte des eingenommenen Geldes durch Miete wird einfach rausgehauen an Aktionäre. Das ist Dividende, das verschwindet irgendwo hin. Man tut natürlich so, als sei das Investition, aber es ist keine Investition. Mit dem Geld wird nichts gebaut, mit dem Geld wird nichts ausgebessert, nichts saniert. Dieses Geld fehlt dann für Investitionen, und dieses Geld fehlt dann in Krisenzeiten, wenn es mal etwas enger wird. Und als ich zum ersten Mal gelesen habe, dass über die Hälfte des Geldes tatsächlich einfach so verschwindet, bin ich fast vom Stuhl gekippt, dass so etwas überhaupt möglich und zulässig ist. Und dann braucht man sich über die ganzen Berichte ja gar nicht wundern, die es rund um Vonovia gibt. Ähm, wie die Wohnungen zum Teil aussehen, wie sie nicht instand gehalten werden, wie Mieter beispielsweise vor Gericht klagen über unzumutbare Zustände in manchen Wohnungen von Vonovia. So, und jetzt habt ihr den größten Krisengewinner kennengelernt. Und man sieht eindeutig, da zieht sich ein roter Faden durch. Man kann eindeutig beweisen, dass diese Unternehmen von den Krisen und von den Krisenzeiten profitieren. Und wie gezeigt hat vieles überhaupt nichts mit einem freien Markt im Sinne von Angebot und Nachfrage zu tun. Es gibt bei diesen großen Konzernen einfach eine Mentalität, ich nenne das jetzt mal so, des sich selbst bedienens. Während unser Finanzminister also beim 9-Euro-Ticket herumheult, dass es da eine Gratis-Mentalität gebe, sollte er sich vielleicht lieber einmal diese großen Konzerne anschauen, was da genau passiert. Riesige Konzerne, die hier in Deutschland Milliardengewinne machen und dann ihre Gewinne irgendwo im Ausland versteuern, sodass sie hier im Prinzip kaum etwas zurücklassen, sich aber eindeutig an diesem Land bedienen. Das heißt, eine Übergewinnsteuer ist notwendig, damit wir dagegen steuern können, gegen diese Selbstbedienungsmentalität, damit wir sagen können, nein, so nicht, wir lassen uns nicht ausbeuten. Und wie genau könnte jetzt so eine Übergewinnsteuer in Deutschland aussehen? Eine aktuelle Studie zeigt, dass wir rund 100 Milliarden Euro einnehmen könnten, wenn wir nur Gas-, Strom- und Ölgewinne zusätzlich mit der Übergewinnsteuer versteuern. Und das, was bei uns momentan nur Gedankenspiele sind, ist in anderen europäischen Ländern schon längst Realität. Die Übergewinnsteuer gibt es bereits in Großbritannien, Italien, Spanien, Griechenland, Rumänien und Ungarn. Es spricht also auch überhaupt nichts gegen eine generelle Übergewinnsteuer im EU-Raum. Jetzt gibt es aber aus bestimmten Kreisen viel Gegenwind, was die Übergewinnsteuer anbelangt. So hört man beispielsweise oft aus der FDP, diese Steuer könnte die marktwirtschaftliche Ordnung durcheinander bringen. Und es kann ja nicht sein, dass der Staat da eingreift und einfach Gewinne abschöpft. Das geht nicht, vor allem nicht, wenn man einfach nur ganz bestimmte Bereiche oder bestimmte Unternehmen dadurch belastet. Denn man muss ja irgendwie ähm, ja, Vertrauen haben in dieses Steuersystem. Und es kann nicht sein, dass die einen dann mehr zahlen müssten als die anderen, beziehungsweise doppelt zur Kasse gebeten werden. Und da sagt ich ich, das ist absoluter Blödsinn, das sind einfach nur dämliche Ausreden, denn wie man sieht, funktioniert das ja in anderen Ländern und außerdem dürfen wir bitte, bitte nicht vergessen, wenn Energiekonzerne gerade riesige Gewinne machen, dann machen sie das auf dem Rücken anderer, auch auf dem Rücken anderer Unternehmen, das darf man nicht vergessen, das heißt man kann ruhig solche Unternehmen stärker besteuern, wenn dadurch andere Unternehmen, andere Marktteilnehmer leiden. Und von wegen marktwirtschaftliche Ordnung, der Staat greift doch gerade ein. Gerade eine FDP hat doch eingegriffen, gerade ein Herr Lindner hat doch eingegriffen mit seiner Steuersenkung auf Kraftstoffe. Und wenn wir jetzt noch an die Gasumlage denken, dann ist es ja wieder ein Punkt, bei dem der Staat eingreift. Und da greift er ja auch nur speziell bei den Gasunternehmen ein. Und ein ganz wichtiger letzter Punkt, diese Übergewinnsteuer würde niemanden hart treffen. Mit diesen Übergewinnen oder Dividenden oder was auch immer, muss niemand seine Miete bezahlen. Niemand muss seine Lebensmittel zum Überleben bezahlen. Niemand muss seine Stromrechnung mit diesem Geld bezahlen, um zu überleben. Das ist ein Punkt, den wir ganz oft vergessen. Wenn solche Gelder rausgehauen werden, wenn solche Gewinne irgendwo, wie gesagt, bei den Aktionären Aktionären landen und irgendwo versickern, irgendwo ins Ausland gehen, dann ist das kein Geld, was wirklich dringend benötigt wird von diesen Menschen, um zu überleben. Aber die Menschen, die in diesem Land dieses Geld erarbeitet und zur Verfügung gestellt haben, denen fehlt es dann tatsächlich. Hier gibt es immer mehr Menschen, gerade aus der Mittelschicht und unteren Mittelschicht, denen dieses Geld fehlt und die dieses Jahr vielleicht nicht wissen, wie sie über die Runden kommen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, wie sie ihre Strom- und Gasrechnung bezahlen sollen. Außerdem, wenn wir uns dieses Geld nicht krallen, dann fehlen auch Investitionen in diesem Land. Wenn Dividenden ausgeschüttet werden, ist das keine Investition. Und wenn Geld in diesem Land erwirtschaftet und verdient wird, dann soll es verdammt nochmal auch in diesem Land besteuert werden. Denn, nochmal, ich muss mein Geld, was ich hier verdiene, auch hier versteuern. Ich kann nicht irgendwie in irgendwelche Steueroasen gehen und sagen, so, und jetzt bitte nur 6% Lohnsteuer drauf. Abschließend möchte ich noch sagen, an diesen Beispielen und an diesem aktuellen Zustand seht ihr hervorragend, wie es dazu kommen konnte, wie es sein kann, dass rund 1% der Weltbevölkerung rund 50% des Vermögens dieser Welt besitzen. Also wenn sich mal jemand von euch gewundert hat, wie konnte so etwas zustande kommen, wie konnte so eine Ungerechtigkeit zustande kommen und wie kann es sein, dass wir seit 30, 40 Jahren mit unserem Geld uns kaum mehr leisten können als damals dann habt ihr jetzt die Antwort darauf. Jetzt wisst ihr, warum das so ist. Weil sich große Bereiche der Wirtschaft einfach an der Bevölkerung bedienen. Wir werden ausgebeutet, so oder so. Und das geht einerseits über niedrige Gehälter und andererseits über überteuerte Produkte. Und solange wir uns das gefallen lassen und solange die Politik auf der Seite der Unternehmen steht, wird sich daran auch nichts ändern. So, und jetzt frage ich euch, wie geht es euch momentan in dieser Krisenzeit? Wie geht es euch mit der Inflation? Denkt ihr darüber nach, euch irgendwo einzuschränken? Habt ihr euch schon eingeschränkt? Oder sagt ihr, okay, ich komme noch gut über die Runden? Und an dieser Stelle sage ich immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.